Jetzt nochmal die Engstrecke. Ich möchte nochmal das Bild, was ich schon skizziert habe. Das Endziel der Blutgerinnung ist ja das Fibrinogen, das dann zu Fibrin wird. Und das Fibrin muss aber nochmal stabilisiert werden. Und das würde ich gerne noch mal kurz darstellen, weil das von vielen nicht gelernt wird. Die meisten lernen einfach, das Ziel der Kaskade ist die Bildung von Fibrin. Punkt. Nein, nein, nein, nein, nein. Noch längst nicht. Das Nochmal als inneres Bild. Hier haben wir das Fibrinogen und Thrombin macht daraus Fibrin. Und zwar indem einfach zwei Proteine hier oben abgespalten werden. Man nennt die Fibrinopeptide A und B. Die werden abgespalten und so entsteht das Fibrin ein Monomer, ein einzelnes Fibrinmolekül. So, und das wird nun zusammengebastelt zu einem Fibrinpolymer diese Kette aus Fibrinmonomeren diese Kette aus Fibrin ist noch instabil die einzelnen Anteile sind zwar verbunden aber sehr schwach nur man spricht hier von einem instabilen Polymer und was braucht es jetzt ja Thrombin aktiviert ja auch den Faktor 13 und der Faktor 13 wird nun wirksam und 13 macht nun aus dem instabilen Polymer das Stabile. Und zwar indem hier diese D-Anteile eines jeden Fibrins, man spricht hier von D-Domänen, die werden nochmal stabil quer vernetzt. Und dadurch entsteht ein richtig stabiles Fibrin-Polymer. Jetzt haben wir den stabilen Tropf. Dabei werden noch ein paar Erythrozyten mit eingebaut und Thrombozyten liegen ja hier eh und das Ganze wird nun ein roter, stabiler Propf. Aber es braucht dafür nicht nur Thrombin, sondern auch den Faktor 13. Das ist die Blutgerinnung. Die Gerinnung mit den Gegenfaktoren und den zwei, zwei wichtigen Medikamenten, die man hier auf jeden Fall kennen sollte. Immer dann, wenn Tromben entstehen, muss auch die Gegenseite aktiviert werden, nämlich die Fibrinolyse. Also das Ziel, das Ergebnis der Blutgrillungskaskade ist die Bildung eines solchen festen Fibrinpropfes. Und der muss natürlich irgendwann wieder aufgelöst werden. Das heißt... Die Fibrinolyse läuft sofort an. Ja, die Wunde wird quasi verschlossen, die Wundheilung aktiviert, Endothelzellen bilden sich neu aus, das Ganze wird organisiert, befestigt und dann muss aber auch der Propf natürlich wieder abgebaut werden. Es kommt zur Aktivierung der Fibrinolyse. Und hier haben wir eine Substanz, ein Molekül, das ist genauso, also man muss sich vorstellen, was wir jetzt haben, ist nochmal das Gleiche, nur umgekehrt. Auch hier haben wir wieder Faktoren, die sich aktivieren müssen, die aber jetzt eben die Aufgabe haben, nicht den Fibrintopf zu bilden, sondern ihn wieder aufzulösen. Das Plasminogen ist hier die Substanz, die wir im Blut antreffen und die nun aktiviert werden muss. Aus Plasminogen muss nämlich Plasmin werden. Plasmin ist die Substanz, die das Fibrin aufzulösen vermag. Aber auch hier braucht es wieder Faktoren, die das Ganze aktivieren. Hier sind zwei genannt: TPA, TPA und Urokinase. Ähm, TPA steht für Tissue Plasminogen Activator und Urokinase, beide. Stammen vor allem aus Endothelzellen. Also, die Endothelzellen aktivieren zum einen die Gerinnung, zum Beispiel indem sie von Willeband-Faktor freisetzen und andere Substanzen, aber gleichzeitig auch bilden die Endothelzellen gleich Substanzen, die auch der Gerinnung wieder entgegenwirken oder den Tropf, den Tropf wieder auflösen. Also, wir sehen, was wir haben, sind sozusagen ständig solche ablaufenden. Auf und Abs verschiedenster Moleküle und Faktoren. Und je nachdem, welches Molekül wo überwiegt, überwiegt dann eben die Aktivierung des einen oder anderen Wegs. Also ein ganz feines Zusammenspiel vieler Faktoren, die hier sozusagen eine Rolle spielen. Also aus den Endothelzellen kommen diese Faktoren TPA und Urokinase, die aus Plasminogen Plasmin machen. Aber natürlich, es wäre viel zu einfach, wenn es hier nicht auch gleichzeitig einen Inhibitor gäbe. PAI oder Pi 1 ist ein Inhibitor, der sowohl TPA wie auch Urokinase hemmt, damit sie eben Plasminogen nicht zu Plasmin bilden und werden lassen. Also wir sehen auch hier wieder, ein ähnliches Spiel wie bei der Blutgerinnung, Faktoren, die eher unterstützen und andere, die eher hemmen. Wenn aber die Aktivierung stark genug ist, wie also genug Grokinase und TPA haben, dann wird in größerer Menge Plasmin gebildet. Und Plasmin schnappt sich dann das Fibrin, das stabile Fibrinpolymer, und das wird dann quasi zerschnitten, zerlegt. Und am Ende entstehen Spaltprodukte des Fibrins. Nur noch eine Brücke in die Klinik, die sehr, sehr wichtig ist und die man hier jetzt aus der Physiologie wunderschön ableiten kann, nämlich bei den Bruchstücken des Fibrins, die nun entstehen, sehen wir hier diese quervernetzten D-Domänen. Ja, die wir vorhin ja kennengelernt haben, als, das sind ja die Brücken, die erst durch den Faktor 13 eingesetzt werden und zu einer stabilen Verbindung führen. Und diese verschiedenen D-Domänen, die bleiben auch nach dem Zerlegen verbunden. Und die nennt man D-Dimere. Also das sind Teile der Bruchstücke aus dem Fibrin. Und diese Bruchstücke, diese D-Verbindungen hier nennt man D-Dimere. Weshalb ist das interessant? Die D-Dimere gehen immer dann hoch, wenn eine Fibrinolyse läuft. Und die läuft ja erst, wenn auch zuvor es zu einer Tropfbildung kam. Das bedeutet, bei Verdacht auf eine Thrombose, eine tiefe Beinvenenthrombose zum Beispiel, wird im Blut geschaut, ob die Dedimere hochgehen. Denn wenn die hochgehen, dann ist es ein Indiz für eine eventuell zuvor abgelaufene Thrombosierung. Also Dedimere, ein wichtiges Diagnostikmittel später bei Verdacht auf Thrombosen. Und so kann man wunderschön aus der Physiologie dann in den klinischen Alltag überschlagen und übergehen und die Dinge auch dann tatsächlich verstehen. Schön, dass Sie bei uns reingeschaut haben. Ich hoffe, der Clip hat Ihnen gefallen. Wenn Sie neugierig auf mehr geworden sind, unten im Text finden Sie die Links zu unserer Homepage und zu unserem Kooperationspartner Lecturio, der unsere Online-Vorlesungen für Sie bereithält. Ich freue mich auf Ihren Besuch.